So und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes in der Vorstellung und zwar sind wir jetzt bei einem ganz anderen Mobil gelandet und das wollen wir euch jetzt ausführlich mal vorstellen. Ja und ich kann euch im Vorfeld schon sagen, das hat mich total begeistert, ist mal was ganz anderes und nicht schlecht. Und wenn die Ursi mal begeistert ist, dann ist ja viel gewonnen. Ja, also ich würde sagen. Bleibt dran und schaut euch das einfach mal an. Ja, und mhm. ganz ehrlich, ich selbst bin auch ganz überrascht vom Raumgefühl, was ich in einem der drei Fahrzeuge, die wir jetzt anschauen, bekommen habe. Ja. Also, auf geht's. So, jetzt haben wir da einen Silbertrieben auf 7,70 Meter Länge. Allerdings mit Queensbett, aber den gibt es auch mit Einzelbetten. Hier haben wir die Ausstattungsliste und der Grundpreis liegt bei 157.000 Euro und mit dieser Ausstattung, wie sie hier ist, bei 225.000 Euro. Länge 7,70 Meter, Höhe 3,10 Meter und zulässiges Gesamtgewicht 5 Tonnen. Was heißt, dass der wahrscheinlich Zwillingsreifen hat? Was ist Zwillingsreifen, ne? Ja. Also, das sind die Vorteile des Monokoks von Silvertream. Alles aus einem Guss ohne Naht, geringes Gewicht, stabiler als Stahl, formbar, einfache Reparatur, hagelresistent und wahrscheinlich auch besser äh, äh, was ähm, nach Feuchtigkeit oder Dichtigkeit angeht. Ja. nicht nur das. Das muss ich jetzt genau zeigen. Wenn Sie jetzt das ist unser Aufbau. Es sind zwei GFK-Formen, links und rechts. Das ist also mhm. der Hackschaum, Ja. Feuchtigkeit nicht durchlässt, mhm. dass also sind nicht resistent ist. Ist auch holzfrei. Ja, holzfrei. Und dann haben wir hier einen Schaumstoff mit einer Darmspurre. Vorteil. Die meisten Hersteller machen ihre Wände auf die Innenwand, die entweder mit Holz ist oder Aluminium oder wie auch immer. Und es gibt Geräusche, nach einer gewissen Zeit lässt auch jede Schraube nach und dann gibt es Geräusche ohne ja. Geräusche. Wir bauen das auf unseren Schaumstoff auf, hier. Mhm. drückt drücken das quasi an die Wand. Und da ist der die Spielraum die Wand. praktisch, ja. Die Wand. Und dann gibt's, können, Sie, können Sie nicht mehr bewegen, das ist unmöglich. Ja. Mhm. Und es gibt keine Geräusche mehr. Und ich habe Dampfsperre drin, auch von, von Kunststoff. Und damit ist das Auto innen sehr ruhig. Mhm. Ja. Das ist der erste Vorteil. Dann haben wir unsere Möbel voll gemacht, mhm. mit Holzeinlagen, damit es hält. Und der wichtigste Vorteil ist die Belüftung innen. Nicht nur Boden ist bei uns doppelt, sondern auch das Dach ist doppelt. Mhm. Damit habe ich ein diffundierendes Dach, Luft rein, raus, Luft raus, Luft trocknet. Ich bin auch ein Vorreiter, also ich bin sehr gerne mit der Warmluftanlage, weil die kann ich leiden, die Luft kann ich leiden, egal wohin und kann auch die Problemzone mit der Luft lösen, mhm. was ich mit der Heizung mit der Zentralheizung nicht mehr. Mhm. Was ist da für Heizung drin? Alte Heizung, wenn man Ein grad... Wunsch. Auf Wunsch waren wir auch an oh. die mhm. Aber sonst ist meistens die 69 da. Die Trummer drinnen, ja. Mhm. Also dann schauen wir mal rein, ja. Da ja, haben wir hier einen Alkohol, kann man den hochklappen, ja, oder? Ja, der wird, ist das jetzt? Das ist meine Tasche, ja. ja. Ich mal also zum ersten Mal, man kann drunter sitzen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine tolle Sache, Ja, man kann das äh, nützen und kann untersitzen. Ja. Sie haben den Vorteil, es verlieren nichts am Wohnraum. Und das bei, bei 3,10 Meter Höhe, muss man sagen. Eben. Und das ist ein beweglicher, klar. Ja. Und jetzt kann man den, den, äh, das Bett nüpfen quasi und kann durchgehen. Aha. Das ist schön Integrierter. Ja, super, ja. Fällt mir sehr gut. So mal was anderes sie oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und schauen sagen Sie mal, das ist das, was Sie gesagt haben. Hier gibt es einen super Abschluss mhm. und das ist alles gemäßt. Mhm. Und hier in dem Auto heilt es nicht. Das heißt auch, die Motorengeräusche werden nicht im Fahrgastraum übertragen. Mhm. Ja, das ist eine feine Sache, ja. auch die ganzen Türen alles vom Daimler aus isoliert. Das mhm. heißt, von Haus aus schon eine warme drin. Mhm. Das heißt, ja, praktisch da keine Kelche, Brücken sind zwischen Fahrerhaus. Aber voll integriert baut ihr nicht. Bauen wir nicht, nein. Ja. Wir sind einfach, wir nehmen das Originalfahrerhaus, das auch Cash getestet ist. Aha. Ja. Ja. Und äh, Sicherheitsmerkmale, alle haben. Geld. Klar, das ist ganz, vollkommen richtig, dass ja. da auch dann eine ganz andere Sicherheit dahinter ist. Ja. Also Möbel sieht auf jeden Fall schon mal sehr gediegen aus. Wir die Möbel, wir haben Schiffsbauer oder Yachtbauer, Aha. wo die Möbel machen. Ja, das sieht Weil man. Es Schreiner passt das nicht, dann auch hier. Und dann holen das an. hier. Ja. Und wenn sie nirgends mal finden, dass sie ein Papierband noch drin haben in der Türe, die können die ja. sich dadurch auch ganz öffnen. Natürlich, da geht die Tür <lacht> da ganz auf <lacht> ja. Oder da ist gut, wenn man keinen Bauch hat. Ja. Qualität. Hier, ja, guck hier. Mhm. Hier. Das kriegen Sie mhm. neu mhm. Ja. Das muss halt passen. Ja. Sieht gut aus, alles. Ja. ja. Wunderschön. Schauen Sie mal. Ja. Macht Lack. Ja. Ja, das ist hochwertiger Fahrzeugbau. Wie sieht es mit dem doppelten Boden aus? Hat er serienmäßig. Hat er seriemäßig. Und nicht, auch nicht nur ich, auch ein doppeltes, ein doppeltes Dach. Schauen Sie mal. Da oben. Ist... Der sehr der serienmäßige Propeller Luft. Ah! Du musst es von hier aus filmen vielleicht? Ja. Kommst du mal die Kamera? Von hier aus filmen. Da kommt Luft rein. Jetzt sieht es, das möchte ich nicht. nicht. Mach ich zu. Und jetzt kommt die Luftverteilung. Vor, vorne und hinten. Mhm. Ja, Ja, okay. ja. ja hier kommt selber aus. Dadurch habe ich keine mhm. stehende Luft im Auto. Aha, okay, ja. Prima. Das ist alles seriemäßig. Oh, sieht das ja auch oder, oder? Ja, das sieht halt mal übel aus, ja. Genau. Ich habe das noch gar, vorher noch gar nie äh, Ich habe das schon öfters gesehen. Also, hier haben wir auch eine Dachluge drinnen. Mit Lüfter. Und ein Fenster. Was ist das für eine Toilette? Das kennen Sie eh, die Hand übliche. Gläserner können wir reinmachen oh, zum Beispiel. Ja, ja, genau. hm. Auch hier im Bad oder oh, eine mit Dusche Lüfter. abluft. Mhm. Ja. Und der und da ist natürlich auch das Monocoque von Vorall, wegen der Dichtigkeit, der ne? Ja, das ist kein Plastik oder sowas. Ja. Ja. Alles einem Guss. Aha. Ja. Macht einen sehr guten Eindruck. Auf okay, jeden Fall, ja. Also und das ist jetzt mit Wiensbett. Wir schauen dann später noch ins, äh, quer ins Längsbett, also in die Einzelbetten rein. Mhm. Und ein großes Dachfen Dachfenster. Große Schublade und Bett. Weil die Stauschränke links und rechts fällen, haben wir bis ins Bett keinen. Ja, haben mhm. wir eine riesige Schublade drin. Schauen wir unten. Ja, muss ich gucken, wie ich das jetzt aufkriege. Aha. Das ist Kindersicherung, ah, jetzt. ja? Nein, habt ihr es nur andersrum <lacht> auf. Jedes System ja. hat halt. Zwei Schubladen. Mhm. So, ganz einfach geht ja. das auf. Aha. Ja, da kriegt man auf jeden Fall was rein. Ja. Und? und hier, schau mal, hier hat es ja auch überall ja. noch so eine reine Stufe. Also Staufläche ist genügend Stufe. vorhanden, ja, und Super. alles, alles und das macht von, dann... ...dass nicht kommt, mhm. dass nicht bei jedem Bett raus muss. Ja. ja, ja, das ist auch ganz schön und sieht eigentlich ganz toll aus. Ein sehr hochwertigen Eindruck macht das Fahrzeug, Und was ja. mir jetzt eben auch eigentlich gefällt bei Queensbett, hier sind die Toilette und die Dusche. Und ich, ich extra separat. Und ja, da ja. Bei mancher läuft man da so Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich liegt ja. direkt am Fenster. Ja. Ja. Okay. So, bin Art halt mich also diese, diese Art von Aufteilung am liebsten. Mhm. Ja. ja, okay. Das ist jetzt natürlich für jeden dann, wie es ihm... Also hier gefällt. ist auch ein Wärmeschlitz. Das heißt, wenn der, der Ventilator wenn an ist, dann ist es richtig angenehm. Mhm. Und äh, der Luftzug ist trotzdem drinnen. Ja, und es gibt keine stehende Luft. Ja, eben. Ja. geht ja, da. das jetzt? Nein, nein, es gibt den oh, das. <lacht> das ist natürlich toll. Da gibt es Möglichkeiten mit Gläsern oder mit Kaffeemaschine. Das ist eigentlich oh, drüber Ah ja, also wir sind da natürlich und, Gläser, vor allen Dingen Weingläser, viel wichtiger als die Kaffeemaschine. die Gläser viel wichtiger, ja. <lacht> mm -hmm. So, hier haben wir die Schubladen haben ja, wir Schneidebrett, Schneidebrett ganz so oben. Ja. Mhm. Mm mm -hmm. Die Küche. Bei super, ja. ja. Und auch wieder super Schubladen. Alles Qualität. Wir bauen nichts anderes. Wie das Waschbecken. Ja? Wo waren die gefällig, die Fahrzeuge? Die waren die in April, ja, bei Rom. Mhm. Wir haben Schiffsbauer, wie gesagt. Ja. Wir haben sie in Deutschland versucht zu bauen, es ist nicht möglich. Wir haben nicht mehr die Mitarbeiter. Mhm. Ja, die allgemein, gell? Die, ja, die kommen aus Italien. Die kommen aus Italien, in Italien halt. mhm. Der Panzer ist versteckt. Der kommt hier rein. Ah ja, okay. Ja, Aha. Zum Ausziehen. Sie hier? Das ist eigentlich auch kein schlechter Platz für einen Fernseher. Was denn? Also der ist ja jetzt hier drin, aber ja, hier Gott, sitzt man steht. ja dann eh zum Nein. Fernsehschauen. Nein. Schaut, sitzt ja dann ja. hier gemütlich. und ja. Ja. Also so schlecht ja. ist der Platz jetzt hier auch nicht. Mhm. Ist mhm. der Stuhl etwas niedriger? Ist da eine Stufe zum Fahrerhaus? Ja, ja da ist eine Stufe. Die Stufe ist wichtig. Mhm. Dadurch habe ich den, den mhm. äh, doppelten Boden. Und wenn Sie jetzt mal mit der Kamera vorgehen, also die Kamera schön ja. aufmachen, dann sagen Sie, zwischen der Stühle ist eine Düse. Ja. Und die beim Fahrerhaus. Mhm. Die beim Fahrerhaus. Mhm. Weil die Heizung ist hier, ich habe hier 80 Grad Düse-Temperatur, ja. wenn die Luft rauskommt. Ja. Und jetzt habe ich eines. Die haben bewusst einen Vorhang da drin. Mhm. Weil man das, das, das, das, das äh, Fahrerhaus abtrennen kann. Ja, aber das geht bis so weit unter Boden. Also, mhm. wir haben unter so viel. Mhm. Ja. Und es geht die Luft so runter zwischen dem Vorhang und Scheibe, baut sich ein Luftpolster auf. Mhm. Dadurch. Und mir läuft keine Scheibe an im Winter. Auch und aber ein warmes Fahrerhaus, weil die Luftisolation ja hat, diese Scheibe und Vorhang. Ja. Ja, das ist äh, wahrscheinlich ist der Kühlschrank, das ist ein Kompressorkühlschrank, oder? Nein, nein, nein, wir haben alle drei Stromkunden. Wir haben Gas, 32 Volt. Und ja. Kann man dann einen Gastank auch einbauen? Ja, ja, ja kein Problem. Also Mittefassen. Ja. Es ist, das so, die Leiste ist schöpfig. Oh, ach, da geht auf beide Seiten. Ja, na, ja, das ist ein ah, beidseitiger Kometen. Ja. ja, ja. Da, die Leitefassen ist immer oben, eine ist die schnell verbogen. Aha. Ich dürfte mal ich <lacht> <lacht> ja, okay. Aha, jetzt. Aha. okay, alles klar. Hm? Mhm. Ja, ist ein schönes Fahrzeug. Ja. Das hat also wirklich was, ja? Ja, und Fächer hat es eigentlich ganz viele. Nicht schlecht. Ist jetzt mal ein anderes Fahrzeug. Ja, das mhm. ist auch vom Auto Das soll ja anders sein. Das braucht keiner so. Das ist äh, so wie etwas ihr. weniger Gewicht, gell? Der andere war, glaube ja. nee, ja, ich, 5 Tonnen, oder? Nein, der wie 1. Ja. Also hier Aber haben wir den mit 7,70 Meter und zwar mit Einzelbetten. Mhm. Und preislich 152.000, der Grundpreis. Mhm. Haben wir hier die Ausstellungsliste. Und 227.000 mit Allrad. Mit Allrad. Ja. Also. Der Herr Wanner ist auch da und er zeigt uns das gerade, aber hier könnt ihr selber die Ausstellungsliste nachlesen. Das ist also jetzt das Silvertrieben mit den Einzelbetten. Mhm. Und da schauen wir ja, nochmal, schau Möbel. hinter. Hat ja Möbel drin, ja. Ja. Ja, die Möbel ja. sind etwas heller als in der Grundsitzgruppe, ist klar. Und ja, das sind Wassertanks, würde ich mir Jawohl, sagen. Jawohl, die sind, sind die auch Wassertanks? besser zugänglich, weil sie und, nicht ganz im Boden sind. Ja, und hier ist noch ein Fach. Und hier. Und da haben wir Kleiderschränke, ja? Oh, oh, ja, ja, ist das groß. Und auf der anderen Lang Seite? Ich, ist ich da auch zugänglich. Ja, mhm. dann nimmt man das hoch. Und auf der, auf der anderen Seite, noch mhm. Das ist natürlich der Fall von den Einzelbetten, mhm, dass hier das ist seitlich. Sehr große Schränke, Schränke sind. sind. Ja, und da kann man sicher auch in den einen die Kleider reinmachen. Ja. ja und in den anderen ja. Aber kann man es ist Fächer. Kein, kein, Licht drin, kein Licht drin, gell? Doch, dann war der es schon diese Schalter. Ah ja, okay, dann habe ich jetzt nur gesehen. So und da hinten, so? wenn wir uns das anschauen, eine Ablagefläche sehe ich jetzt keine in Doch, der Mitte. In, ja, in Oben. Der ja, in der Ecke. in der Ecke. Das wir ist haben ja okay. Vorteil, wir die haben den in die Mitte zusammengelegt, hinten haben wir die Köpfe. Die keine Ahnung ja. So und da haben wir jetzt. Äh, da haben wir jetzt äh, den Fernseher. Und was haben wir für was da ist gar kein was drunter. Kann man Frohlich drunter bauen, oder? Also man müsste auf die Frohlich drunter bauen, das ist ja kein Problem. Und das Fenster ist ziemlich weit hinten, aber nicht ganz hinten. Aber Staufläche ist auch genügend vorhanden. Ist da, auch. da ist auch die Lüfterlösung. Hier haben wir jetzt eine Klimaanlage verbaut. Und da ist der Auslass für den Lüfter, der Dachlüfter, der serienmäßig eingebaut ist. Und so schauen die Schubladen, auch die Hebrächer aus. Ja. Mhm. Also auf der einen Seite ist er fach und fach. auf der anderen Seite ist der Fernseher vorgesehen. Ja. Und ist eine Trenntüre zwischen? Nein, Trenntüre? Ja, Aufstieg. Wenn man älter wird, darf man nicht mit der Hühnerleine anfangen. Ja. Ja? Ja. <lacht> ja, ja, das ist breit genug zum Hochlaufen ja. und da kommt man durch. Da drin ist keine Vorhanden, da müsste man sich wieder mit Vor Vorhanden Nein, braucht, braucht man in dem Fall ja ah, nicht, genau, weil die, weil, weil die Toilette ist ja komplett, viel größer ist. Die Toilette ist so groß, dass man sich da kann. Ja, da braucht sich man kann, hm. ja. Ja. Genau, als Toilette kann eingebaut werden, was man will, mit Fenster und mit Dachlüfter und Dachlüfter gibt es auch in der Dusche. Also es ist was anderes als diese integrierten Fahrzeuge natürlich, das muss man wollen. Hat ja auch zwei Fahrerhaustüren, auch das muss man wollen. Aber es ist alles extrem hochwertig gebaut, eben aus dem Bootsbau heraus. Und hier in diesem Modell ist jetzt anstatt Gläser ist hier die Kaffeemaschine eingebaut. Kommst du mal? Dann ja. kann man das noch zeigen. Hier die Ka eine Kaffeemaschine Also drin. für die Kaffeemaschinenfreunde ist hier die Alternative. Oder man könnte auch ein Gewürzregal oder sonst was draufstellen natürlich. Gläser. Mhm. Das sah sehr schön schick aus, das mit den Gläser. Ja, ja. Mhm. ja und die Küche ist genau Gleich das gleiche. wie Was die haben wir da unten drunter? Das sind Fächer. Da sind große Fächer und, große drin. Fächer und mhm. die Abstellherne halt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. So, dann haben wir hier ja. noch die dritte so, Variante. Jetzt. Ah, ja. da jetzt zwei. Die ist dann mit Rundsitzgruppe. Mhm. Und vorne mit Längsbetten und das schauen wir uns dann auch schnell noch an. Hier sind die Preise Grundausstattung 166.900 und 218.000, so wie er hier steht. Und 190 PS, also damit ist er ja schon auch satt ausgestattet. Automatik, alles drin. Ja, ja. Ja, das ist jetzt natürlich schon mal ein ganz anderes äh, Fahrzeug. Das ist ja ganz anderes Gefühl da. Das man kommt schon ganz anders, aufgeteilt. Super. Mit der Rundsitzgruppe und mit dem Küchebereich hier. Also, das schaut super aus. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Und was hier ist, das sind jetzt diese mit Einzelbetten. Hat der Chef gesagt, oder? Ja. ja das ist Einzelbette. Einzelbette. da? Direkt über dem Fahrerhaus. Das und wie ist das mit den Einzelbetten? Die kann man hochklappen und der Kleiderschrank wo ja, ist der Maschine. Ja, ein Moment. Der Herr Super. Wanner zeigt uns das. Also, also, ich bin 78 Jahre alt. Und hm? jeder Treppe einfach. Kein, kein, kein, das, das ist ganz wichtig. Da sind auch wieder viele Stauraume drin. Ja, Was natürlich immer sehr praktisch und ist. Ja. Aha. Luft, Licht und Sonne. Ja. Also, liebe Womo-Fahrer, gell? Also, man kann auch noch im höheren Alter. Treppenstufe erklimmen und da oben schlafen. Ja. Wichtig ist, im neuen Fahrzeug haben wir das etwas verändert, sodass die Treppe mehr vorne steht, ein bisschen mehr Breite hat. Mit dem war ich Mario unterwegs und nur wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kann man Verbesserungen machen. Ja, klar. Man okay, erste das Auto fertig, wenn es einmal das erste mhm. Boot ist. Ja, und äh, der Herr Wanner hat uns gerade erzählt, er war mit diesem Fahrzeuge äh, sechs Wochen, sechs Wochen, oder, sechs Wochen ja. Woche in der Türkei. Also, nicht schlecht. Auch Auch großes Raumbad. Fluchtwege über die Enden, Wenn ich gerne hochmachen. Und da habe ich zwei Kleiderschenkel. Ja, Licht ist schon an, habe ich gesehen. Ja, also da hat man wirklich Und hier Herz. auch nochmal ein große Kleiderschenkel. Und wie gesagt, die Treppe ist auch. Ah ja, und welcher? Also, ist durchdacht das Fahrzeug. Ist wirklich durchdacht. Ja. ja, das ist natürlich dann schon toll, wenn das Schiff selber mit deinen Fahrzeugen in Urlaub geht und dann danach hier Verbesserungen hier macht. Tag. Ich ist kann hier. Alle können schlafen, aufstehen, kochen, wie auch immer. Nicht schlecht. Gefällt man gut, oder? Ich war noch nie ein Freund von der Rundsitzgruppe, aber ich muss sagen, das macht einen richtig tollen Eindruck. Also, man kann sich da richtig gemütlich machen. Vor allem hier den Raum. Ja, es ist, man hat Platz. Man hat hier Platz. Schau mal. Also hier... Es ja. ist sehr viel Platz vorhanden. Die Küche ist groß, da kann man sogar richtig toll kochen. Ja, also, Kaffeemaschine. Das, ja. ja. Also da kann man jetzt nicht meckern. Zwei, Küche, zwei Fernseher eingebaut, einer von einer hinten. Mhm. Und dann was ich ganz, was war es ganz besonders zwar durch die Anlage von Kenwood. Mit äh, äh, Internetradio? Nein, das kann man auch machen. Aber ich will es jetzt so passieren, ich kann es ja Internet im Fernseher holen. Da habe ich das Bild, aber der Klang. Mhm. Also der Klang ist super, wir mussten nur den Ton jetzt wieder ausmachen, weil sonst wären wieder die Copyright-Rechte der Künstler verletzt geworden. Ja? Aber wir können euch bestätigen, der Klang ist super. Ja, also auf jeden Fall. Das ist ein, wirklich ein tolles Fahrzeug, gefällt ja. mir echt. Jetzt gut. gehen wir nochmal hinter in, die, in, die, in den Schlafbereich. Das Oder Fahrbereich, wie du es sehen willst. Ja. Genau. Und der Vorteil ist auch rechts, komme ich hier prima durchs Fahrzeug, durchs A-Haus. Ja. Und jetzt gibt es halt Längsbild, ja? Ja. Und ein Froli-System würde da. Problem. Das wäre kein Problem, das Wir haben da zwei 30 systeme Ja. Also das ist eine dicke Matratze, aber wer Folie drunter haben möchte, der kann das auch haben. Also das trägt ja kaum auf und dann lässt es trotzdem noch hoch schieben. Und ein großes Fenster vorne, große Dachhaube zum ja, Lüfter. Ja, ja. Und da haben Sie wahrscheinlich halt die, die, die Anlage drin Ja, diese Lüftungsanlage. Ja. Also ganz toll. Eindruck. Und da macht es jetzt auch überhaupt nichts aus, dass das Fahrerhaus etwas niedriger ist. Im Gegenteil, da ist es sogar noch von Vorteil. Das Ganze hat für mich nur zwei Nachteile. Nämlich der eine ist die Heckgarage, die wegfällt. Das heißt mit den Fahrrädern wird es unter Umständen ein bisschen schwierig. Und das zweite ist dann im Fahrerhaus die Problematik, dass die Türen nicht so einbruchsicher sind wie Aufbautüren. Aber das muss man halt dann anders über Sicherungsmöglichkeiten lösen, was ja am Markt deutlich angeboten wird. Also so ein Fahrerhaus dann alleine für sich, das ist dann auch richtig gemütlich. Man kann da hier zuziehen, die Treppe, oder man kann sie wieder reinfahren und man hat dann hier ganz abgeschirmt sein Fahrerhaus. Also ich hab, äh, beim neuen beim neuen geht hier noch die Trennwand mit. Zum Aha. Zumachen. Aha. Das ist eine Neuerung. Da mhm. gibt es ja noch eine Trennwand dazu. Ja, es wird ja laufend weiterentwickelt. Aber das ist, dieses Fahrzeug ist durchaus eine Alternative zu den Linern bzw. zu den voll vollintegrierten. Da das haben wir Leiner. und die nicht zu groß. Ja. Und nicht so breit. Mhm. Ja, 3,10 Meter zehn Höhe. 3,10 Meter zehn Höhe, ja. Und ja. breit ist 230. er? 2,30 Meter. Ah ja, das ist angenehm dann, gell? Ja. Mhm. Also. Sogar die Ursi ist dafür. Aber nicht heute. Aber nicht heute. <lacht> in, in den nächsten Jahren noch nicht, aber äh, wir haben ein neues Fahrzeug entdeckt, das äh, in unserer Wunschliste als potenzieller Nachfolger von unserem Gustel aufgeführt wird. Stimmt's, Ursi? Ja, stimme ich dir jetzt voll zu. <lacht> Beide sind wir eigentlich positiv Schaut Schaut's euch mal an, Silvertrim, Halle 2 auf der CMD 2023. Oder dann wieder am Karavansalon oder auf der CMD 2024. Eventuell, ja. Das können wir ja jetzt noch nicht sagen. Also das ist jetzt die Variante mit der Rundsitzgruppe. Und da sieht man natürlich, dass dann gewisse Einschränkungen auch bei der Heckgarage gegeben sind. Wenn man den kleinen Grundriss wählt, ist die garage frei. Aha, okay. Grundriss macht. Wenn man in den großen, den kleinen Grundriss macht, ist die garage frei. Also okay. mal gibt es das auch in der anderen Variante und dann ist sie, äh, ist sie komplett frei, komplett frei, also da kommt dann gar nichts rein. Also da sieht dann etwas größzügiger in der Garage aus, dafür natürlich etwas eingeschränkter im Fahrzeug. Ist klar, fällen ja 80 cm. Also hier haben wir die, das neue Heck vom Silbertrieben, ganz neu seit diesem Jahr aufbereitet, oder? Ja. Schau doch. Richtig elegant aus. Fällt der Ossi auch? Ja, genau. Mhm. Das Einzige, was der Ossi nicht zufällt, so das ist die Klappen, die nach oben aufgehen. Weil das immer wieder unter Umständen, wenn es eng wird, Probleme geben könnte. Aber man könnte das auch mit zwei seitlichen Türen haben, oder?